Mein Name ist Daniel P. Hi und hi, ich bin auch wieder da. Ja, mit dem Mario Master. Juhu, hi. weiß bei spaß Spaß. Ja. Als Daniel. Yeah. Weiß ich du, muss das ich auch jetzt irgendwie anmelden oder so. Äh, nein hier. Äh, wie meinst du anmelden? Weiß ich nicht. Also sein, äh, ich habe noch nicht so weit gespielt. Ich auch nicht. Wir haben jetzt hier einen zweiten Controller am Start, also meinen zweiten Controller. Ja. Juhu. Ich habe eigentlich auch einen GameCube-Controller geholt, aber kann ich mir noch auch nicht anschließen. Er hat keinen Adapter dafür. Oh nein. Ich wusste nicht, dass man dafür einen braucht. Ich dachte, das wäre klar. Das hat man doch in der Direct gezeigt. Ja, habe ich auch noch nicht, nicht so im Kopf gehabt. So, Smash. Smash. Alles klar. Let's smash. So. Fangen wir mal. Standard. War Standard, ne. Alles klar. Lass mich mal sehen, welche, welche geilen Charaktere du schon hast. nein. Ja, ich wollte die Zeit ändern. Äh, Zeit löschen. Ah, okay. Was? Ja. okay. Was wollen wir machen? Was so, ist ja, Stock. Machen um, wir mit Ultraleiste? Ja, okay. Sicher doch. Ultraleiste an. Leiste aus. Ja, aus. Weil zwar mich machen auf neun dann schon. Äh oh <lacht> ja, hey, hey, ja, Mann, ich habe, ich hatte als erstes mal auf fünf gemacht. Ich habe voll auf die Fresse bekommen. Ja, okay. Ich und der ist äh, wenn wir mal, als wir in der Bahn gespielt haben gegen Neuner gespielt ja. im Team. Ja. ja. War sehr ausgeglichen immer. Das war sehr aus, also ich drei die 3ds Version. Ja genau. Haben wir immer auf dem Rückweg zur Arbeit hier gespielt. Ah, alles klar. Okay, Mach mal einfach alles so. Ja. Äh, also kannst du schweichern. Äh, du musst okay, möchte ich doch. Anscheinend <lacht> machen wir 11 ja, Okay, äh, welche Stage soll, sollen wir nehmen? Ich eigentlich Lotte, äh, Dann würde ich mal sagen ganz klassisch äh, genau auf Schlachtfeld. Okay. Normal, ja. Mit Items und Eistung, dann. klar. Ja, Noch erstens. Ja. Okay. Ah, soll ich nehmen? dass du den Namen irgendwie so eintragen oder so? Äh, ja. Na, okay, wir schnell. Wen nehmen wir denn? Ist so eine Frage. Na, ja, wen soll ich nehmen? Ich weiß nicht. Ich Klassiker, an. Klassiker Ich weiß nicht, ob ich die Steuerung irgendwie noch so geändert haben. Will. Also ich stelle bei mir immer hier die Schultertasten um. Äh, ich brauche nicht. Ich glaube, bei Gre Greifen ist irgendwie bei L, ne? Ja, beziehungsweise also ZL. Ja. Äh, boah, M und M. M und Ms. Ja. Jeder will sie haben. Ja, also ich würde jetzt mal hier so raten, welche Charaktere fehlen mir noch. Ich glaube. Ähm, äh, Palutena, äh, der Ja, noch. der Finstere Pit fehlt ja auch noch. Ja. Ja. Äh, Cloud. Cloud, ja Cloud, genau noch. Oh mein Gott, Cloud und kennen Deswegen einen von denen habe ich schon wieder äh, eine Herausforderung bekommen, aber ich tue die immer alle in der Aufnahme erst freischalten, also deswegen warte ich mal erst. Okay, okay, komm on, let's smash, ich die fertig. Aber! Oh, du sagt Gesicht! Aber! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! nein Oh! Oh! nein, Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Hey, master X, es gibt kein Alpha. Aua. Aqua. Aua. Aua. eigentlich Wollte eigentlich so nach Aua. Super. Oh ja, Dragon Type. Oh, gibt es nicht. Ich wusste das ganz genau, ey. Komm her. Komm her. smash you! Komm oh, her. Okay. Hast, du, hast du gesagt smash okay. Let me smash? Komm her. smash her. Komm her. kannst du Ich muss nach oben fliegen, nicht nach unten. <lacht> Und jetzt? Hey, steh Mega, mein nächster Beste von denen. Das war cool. Uh. Los. Bumm! Uh. <lacht> <Dreck. lacht> der fällt runter! Hey. Shit! Ah hey, come here. Yeah. <laughs> nein, nein, nein. Nein, nein! Doch, no. nein, doch, no. nein! Doch! No. Nein! Shit! Let's take this on the street! Fuck! Ah. Aua! Aua! Das hat voll weh getan! er gibt mir dann das letzte teil im morgen Rütter, aber zack ich ja. ja ich will das letzte teil haben gib mir das letzte teil Ach, du hast... ja, schon zwei Super. ich habe die jetzt ich habe die anderen beiden teile oh nein ich habe ein teil verloren Kurz. ich habe wieder zwei teile oh, weg oh -oh. Uh. Hey. Nein, weißt du was? Meiner. Verdammt, oh nicht Neckles. Kommt schon, Sieger gegen Capcom. Uh, shit. Aber. Oh, das ist gut. Ja, das war ein bisschen zu weit. Ah. Oh. Uh. Uh. Komm, mein Treffer. Das ist überhaupt ein spezial <lacht> ich habe gewonnen wenn hab gar nicht eine blätter oder so was gesehen ey. ich setze nicht meine blätter gegen die ein ja, <lacht> wir haben gewonnen weil ja, ich am anfang so einen bescheuerten fehler gemacht habe. <lacht> nee, ich habe so ich hätte sowieso gewonnen ich bin geil ich bin blau oh, du bist nur so pink ich bin weiß und pink Boah. Oh, Quatsch, oh. jetzt warum denn jetzt ja, Ich war dagegen aber okay also einer charakter die oh, ich irgendwie, ja du musst den bekämpfen du hast gewonnen ne? Shit. wer du verlierst macht ja keinen druck machen aber so ne weil von denen kriegst du irgendwie einen meilenstein irgendwie ich wollte die, die ganze ja. zeit freischalten ich weiß, und den kriegst du den Meilenstein, wenn du Bodenspiel 98.000 Punkte bekommst. habe ich schon bekommen. Ja. Ich habe schon die Hälfte aller Meilensteine. Ja. Aber natürlich gibt es ihn irgendwie als letztes ey. oder irgendwie sowas. Ja, ich habe als letztes bekommen. Ja, Palutena auch als letztes, genau. Und ist kriegst du natürlich auch meilenstein Das kotzt mich an. Ja, er ist was. weg. Na, hat, hat man, ein Segelblatt geworfen? Ja gut. Quatsch und zu kämpfen mit. Hey, bitte schön. Habe oh, ich Gott. nur für dich getan. Dankeschön. Oh, nice. Was next? Panzer. Da. Welches ist Shiggy? Welches ist es? Ich habe keine Ahnung. Der mit dem Stacheln, glaube ich. <lacht> Nein. Der ist blau. Okay, äh, neue Runde? Ja, natürlich. Äh, du darfst entscheiden. Ich bin ein besonderer Fan von dieser. Oh ja, Mario. So, äh, wie nehme ich denn mal? Oh, ich weiß. Für den Inkling. Ja, kommst du mit der klar jetzt? Ja, klar. Ich bin, äh, Linkling ist mein Main. Der gehört zu meinen Main's, tatsächlich. Ja. Äh, wen nehmen wir mal? Ich weiß, ich wie weiß, man richtig scheiße ist. Er hier. Wolf. Der ist so richtig scheiße. Dann <lacht> Ich kann mit dem nicht spielen. So nicht. Weil er Kacke ist. Ich, hab mal, ich musste mit dem 100er 100 Smash machen und habe dafür aber auch gleichzeitig drei Achievements bekommen. Und dann hatte ich einen Kampf gegen chrome und habe voll gegen hab voll auf die Fresse bekommen. Aber was das? Nein, niemals. Okay. Uh. Was ist das? Na, um. ah. er hat nicht stillgehalten. gehalten. Oh, oh, oh, oh, oh. Boom. Boah, warum denn jetzt schon so früh? Aber. Du bist Oh, raut Möchtest auf Namen? Was? Auf einen Nice! Ich dir! Hey, da ist auch völlig unfair. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Alter, was ist das denn, oh, oh, oh, oh, oh. Hey. Hohoho! Was ist das? Oh, daneben. Das Ding ist ein bisschen zu, zu groß, für das. Ah, nein. Woohoo! Heubo hier. Gigi, ich wollte, hab gewonnen. du, gegen mich? <lacht> <lacht> oh, ho, ho, ho, ho. Ich hab's halt drauf, Leute. <lacht> <lacht> ich sag so, ich sag doch, der Wurf kacke ist. ja nur weil du so einen riesigen Drachen an deiner Seite hattest. Ey. Ja, genau. Schieb alles Schuld auf auf den Drachen. Ja, ja, ja. Warum Wahrscheinlich. Oh, Musik so schön. Okay, wir nehmen ihn mal. Oh ich weiß. Ich hab ich noch nie gespielt, glaube ich. Also oh Den schnappe ich mir. King K. Roo kann ich auch gut. Rui. Enden. Jetzt wollen endlich Grill die. Chicken Nuggets aus aussehen. Chicken Nuggets habe ich jetzt auch echt Bock drauf. Oh, wie greifen? Nein, nein! Ja. In die Fresse! Meiner! Oh, Girahm! Oh. Oh. Jaaa! Aha! Ja, ich krieg den machen. <lacht> Die Klappe. Ja, danke, mich gerettet, der Typ. Habe mich schön in der Luft gehalten. Hey. Meine Krone. ich nicht wegwerfen? Ja. Komm und hol deine Krone. Okay. Autsch. Echt jetzt. Hier, bin. Ja. Nein, Rittschatraffer. Ach, scheiße. Oh. Hm. Was schießt du ja hin. Komm mal her. Komm mal her. Okay. <lacht> Dankeschön. Hier, schwarzes Loch. No. <lacht> mal da rein hier mein Krone. hier feuer da gibt sich so uh. er <lacht> ja, macht das ding noch statt hey, wie um den hund <lacht> <lacht> Bum. Oh, was? Boom. So nicht Nein. Oh, Ding ist auch weg dadurch. Hi. Was? Ja. Hat es natürlich nicht gebracht, ey. Wo ist du denn? Ich Ahnung, wo ich hingehe. Oh, du blöder Hund. Besser. Uh, <lacht> Und aufgekontert. <lacht> Kacke! ist <lacht> ja, ich meine, sieg Der Sieg geht an den schlechtsten lord im feiern <lacht> <lacht> <Yay. lacht> Okay, ich darf jetzt auswählen. Ja. Ich nehme äh, die Moren türme ja, klar. Die wird mein Charakter wechseln. Woohoo! Okay, machen wir den Kampf. Ja. Du bist das inkling Mädchen. Ja, natürlich ich bin der Junge. Der Mädchen ist viel besser. Nix da. Hey, ich will ja runter. <lacht> bringt es nicht so <lacht> auch damit und oh scheiße Mal was cooles okay, okay. stern du ja. warum sagt er nicht ja. Ja. mal hier ausreiße ah, ich habe doch meinen Links eingesetzt. Yes. mein rettungsbuch habe ich doch eingesetzt. hat wie sechs bombe werfen ja, das kann ich ja auch auch den ja Na klar ich bin inkling ich bin voll der coole inkling Ding da oben. Hui! Okay. Ja, du willst mich ja verarschen. Da muss ich schon früher aufstehen, wenn du mich damit erwischen willst. dir habe gleich mal das Ding gemacht, Fängt mich ein, ne? Ja, es fängt dich ein. Du hast Geld hinter mir. Dann <lacht> mir alle deine Dinger. Bin einfach. Shit! Was? Ah, Fertig! Ding. Ding ist ja immer noch da, ey. Jetzt ist es weg. Jetzt hast du es verärgert. weg was also auch mal ein Leben verlieren ey. Nö. habe ich nicht vor hast äh, ich glaube du hast doch vor noch ein Leben zu verlieren da stehst du doch aber ja war nix oh. <lacht> ah ja ah. wir nicht raus ey? Weil für die scheiße ich bin einfach zu gut für die welt was ist das? Oh, fuck. Ah. Ja. und dein ding ist auch weg meins ist da oh, oh. <lacht> <lacht> hast du aber keinen neuen bekommen oh, was noch da Nein, nein, ich will's haben! Es gehört mir! Wir weg. Das hast ihn verscheucht. Jetzt hast du ihn verscheucht, du ihn blöde Kuh. Okay. Shit! Um. Na! Aber, ja, wird noch aufgeholt, ja. Shit, ey. Oh Mann, scheiße. Warte denn da, hallo. Ah. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Hi. Nein. Okay. wird Hier ist mein Baseball-Schleier? Wui! Haha! Hatte meinen baseball, hey. <lacht> hätte mein baseball mit Farbe ja weggehauen, ne? Ja. Ich sag so, Inkling Junge hat's drauf! Die Mädchen sah viel hübscher. Ja, aber der Junge, ist besser. Viel Spaß. Oh. Oh, warum schon wieder ich? <lacht> <lacht> Kann doch nicht wahr sein. Oh, schalte alle Charaktere für mich. Oder ich was machen muss. <lacht> oh. Komm her! Komm her, Waifu! Du bist meine Waifu! Aber Meine Waifu haut mich! Ich mach's mach dein Tempel schmutzig! Mit Farbe! Ich dachte, mit darunter ich war letztens wieder gespielt. K K K aus Braving, ey. Ja, und ich weiß nicht wieso das Spiel ist voll verdammt schwer auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Ey. Ich weiß, ah. du verlierst das ist ein Charakter für mich. Hallo, <lacht> sie, ist, Boah, sie, ist <lacht> sie ist dumm. Sie fällt einfach raus. Diese Juhu, Palutenland, was? Was? Paluten, Palutenland? Was ist da nochmal? Keine Ahnung. Also ja, such mal meine auf. Uh, okay, nehmen wir. Oh, Pikachu jetzt mal. Dann kommen wir eher. Ja. Hm, wen ja. nehme ich denn mal? Oh, ich weiß. Dem YouTu. Wer sagt ja? Was wie? Willst du echt so ausfechten? Ich denke mal irgendwie, Lucario ist irgendwie so Mewtwo 2.0. Weil irgendwie Mewtwo rausgegangen ist und Lucario ist gekommen. Ja, hat man gesagt, also hat so, oh, warum haben sie sich, die Warum haben sie sich durch dich ersetzt, ne? beantwortet mir das. Was hat, was hat der, was ich nicht habe? Stahl. Fäuste aus Stahl back. Oh. du, einfach nicht nicht. Oh. Oh, ein gemeiner schnapper los töte ihn Los töte ihn. du, du, Oh <lacht> So, jetzt gleich es raus verstehst nicht ich werde sterben oder wie ich ja immer noch da ja er erst weg wenn man kaputt hat oder was verstehst nicht ich werde mächtiger ich bin das mächtigste pokémon der welt und will sich in mir aber ich habe ein Koopa. <lacht> nama bruder Aua. <lacht> Shit. Also, schon Schau wieder, okay. <lacht> Scheiße. <lacht> Mitten gegen die Fresse, schon wieder. Puum! <lacht> Boom. Oh, und holt mir Zacken irgendwie. So Gefühl. Ja. Au au au! Hoffen, das Screwattack gegen mich zu machen? Nein. Alter, alter, aber was war das denn? Explosion halten. Explosion in deinem Viertel. hat ja, schon wieder eine mülltonne in geackt, irgendjemand. <lacht> Ich habe gewonnen. Will ich mir sorgen machen da draußen. <lacht> die, schon so da, die Polizei vorbei. Oh Mann, ich. glaube wir sollten mal eben rausgucken, was es ist. Ja, das wird schon sein. Und ich meine ja. Ja. Ein Kampf noch. Okay. Versuche. Ja. nämlich yeah. hm, nehme ich mal. Link aus Pennsylvania. <lacht> Link aus Pennsylvania. <lacht> ist irgendwie eine Meme. Ich glaube irgendwie so jemand der hat so ein äh, irgendwie. jetzt äh, du auch wenn die Mies irgendwie so ein begrüßen? Mhm. Bei Street Pass, ne? Ja. Da hat jemand irgendwie einen Charakter gemacht, der sieht aus wie Link, weil er ist Long. <lacht> Long. Er sagte, hi, I'm Long aus Pennsylvania. <lacht> Lol. Oh. Nein. Nein. Was auch immer du da tust. Lass es sein. Metroid. Was? Du gehst jetzt nicht weg, das wollte ich gar nicht machen, aber der hat schon wieder hier Meister Hand Sahando ernsthaft bleiben sie so lange, bis sie kaputt gehen oder was nee. irgendwie schon von der ein Falscher gesagt, was was denn? Ich habe doch überlebt. Shit nein doch nein nein, nein. doch doch wow. oh. nein. Hab deine Scheiß Bomben zu spammen! Nö! na verdammt daneben. Juhu was wie jetzt auch noch mein Power abklauen? Ja, natürlich. Hey, ja! Ich dachte, du auch klappen. Oh, ein Falter dabei. Meiner! Nee, nee, nee, nee. Mein. Ah, meiner! Tschüss. Hm, gut. Was über das sicher. Starmen, stabil dir. Tschüss Starmen. Ashley, hole sie dir. Ah. Juhu. Ja genau, komm rein, komm rein. Alter. Aber. Das ist zu krumm. Alles zu krumm. Was? Uh. Gibt's doch nicht, ey. <lacht> wow. Jäger. Yeah. Oh, nein, oh, nein. ist nur eins. Wir sind natürlich nicht Haus hoch von dir ey. Oh nein! Komm her! Nein. Ich hab den gerufen, was? wieder Haut ab. Oh, Poncho. Ich schieß dich und dein blödes mal ab. Das ist mein Pokémon in Ruhe. Das ist Rishiram. Hallo Rishiram. Aua. Aua. Hat Kreuzflamme eingesetzt. Und? Was hat? Nein! Das ja. gibt's doch nicht! Ich habe mich im Rauch versteckt und da Pfeile abgefeuert. Oh, richtig feiger Typ. Ja, das waren Kämpfe. Ja. Und er hat zwei neue Charaktere, die ich ihm besorgt habe. Ja. Ich glaube ich, auch direkt noch irgendwie Herausforderungen hier wieder machen. Ja. Warte mal, ich habe, glaube ich, hier noch. welche die Restlichen auch noch freischalten? Ganz schnell. Ja, komm, schalten wir noch mehr frei. So sind die Weitere Modi. Da. Okay, jetzt will ich mal sehen, wer fehlt noch. Oh, finster ab. Da, das finstere Loch. Das finstere Loch, genau. And what are you? A hole in the ground. die <lacht> glaube ich mal irgendwann zu Pit gesagt. Echt jetzt? Als sie irgendwann mal irgendwie äh, Dings ja, als sie irgendwie diesen Feld, dieses Feld, diesen Felsboss hier irgendwie gedisst hat. Ja? <lacht> what are you like a monster truck or something? Yeah, very funny, Pit. And what are you supposed to be? A hole in the ground? <lacht> what? <lacht> well, wo ist Pit, ich suche Pit. Das ist Pit. Nehmen Midnight. Was mit? Ja. da! Wird so. natürlich passenden Charakter immer nehmen. Oh, bestes Film überhaupt! sagt Ja, das ist... Boah, das ist so mega geil. Ich bin das Boss Thema besser. Nee, never. Oh, ja. du -du -du -du -du -du -du. Warum möchte ich dazu so Spanisch an? Spanier? Da Pitch Spanier könnte sein. Nein hier oder aus? Das ist ein Senior. Oh. oh mein Gott! Oh. Warte, der macht mich jetzt fertig. Alter, nein! Alter, der macht dich fertig. Jetzt mach doch mal was! Wegen guter Momente sagen, weil ich nicht so gut bin mit mit Pitch, aber muss passend halt sein. Hey Beridi. Ah, cool. besser gerade dein Spiel. das ist yeah, nee, cool. Ich mag ihn. Noch einer? Ja. Oh, Cloud. Zwei eigentlich. Jetzt der und dann noch einer. dann, dann müsste halt eigentlich gewesen sein. Cloud. Oh, ich bin aus Final Fantasy 7. Oh, ich nehme jemand mit einem riesen Schwert, also. kämpfe gegen die eine der besten Reihen mit einer anderen besten Reihe. Ja, jetzt sind es eigentlich sagen, so... I fight for my friends. Oh. geht Meine mit Ike ist anders. Ich tue einfach so aggressiv wie möglich. Töne <lacht> mir geben. Um besser mit Ike zu spielen. Damit wird man automatisch besser mit Eik, Hast du das nicht gewusst? Nee. Ich dachte, dachte, man müssen einfach nur sagen... I fight for my friends. <lacht> Tschüss. Warum hast du denn beim ersten mal gegen cloud so verkackt habe ich ja nicht ich tue, ich tue absichtlich verlieren damit ich dann eine aufnahme alt mache also jedes mal wenn ein neuer gegner kommt stürzt mich von der klippe Aha. dann warte ich halt in der aufnahme alt so Rio natürlich jetzt komm, kommt der schlechteste charakter überhaupt was kennen so. er soll einfach am ja am scheiße sein Oh, Kämpfen wir hier? Ach ja, Show wegen, you Ach ja, wegen dem Trailer ne? ich liebe dieses Thema. Ich habe ja nicht viele Klassiker früher in der Super Nintendo gehabt, aber Street Fighter war eins davon. Ich hatte nie eine Super Nintendo gehabt. Meine erste Konsole waren Nintendo 64. Aber ich, aber hatte, du? ich glaube Super Mario World und Street Fighter 2 waren die einzigen Klassiker, die ich hatte. Sonst hatte ich irgendwie nur zwei Fußballspiele. Wie so ein paar Ranger Kampfspiel und da war es eigentlich Power Ranger Kampfspiel. Mehr oh. ja, war dann eigentlich nicht so nix Mario Kart oder irgendwie so was rausgekickt, was kennen rausgekickt. Da gibt mir Na, ja. Ja, <lacht> alle Kämpfe freigeschaltet. Geil, also gut gemacht. Ja, ja, noch, noch nicht beiden mies noch. Ne? Ja, kannst du dir ja im nächsten Part stellen oder gleich off Screen. Gut, und was dann war es in diesem Partner alle Charaktere wurden freigeschaltet. Jetzt geht es jetzt richtig los. Ja, so. jetzt geht es richtig los, Leute. Und wir lassen uns für den nächsten Part noch mal einfallen hier. Ne? Ja gut. Bis dann und schau. Ciao. Ciao, ciao.